Adsorptionsisothermen dienen zur Charakterisierung von Oberflächen. Man braucht jedoch zur Auswertung dieser Isothermen ein Modell. Ein besonders einfaches Modell ist das Modell von Langmuir, welches zu dieser Gleichung führt. a ist gleich a unendlich mal b durch kL plus b. a ist die Oberflächenkonzentration, a unendlich die Sättigungskonzentration. Kl ist die Längekonstante und B ist die Konzentration im Adsorptiv. Wenn die Oberfläche zur Hälfte belegt ist, bedeutet das, dass A gleich A unendlich halbe ist. Wenn wir dies in die Gleichung einsetzen und nach B auflösen, erhalten wir B gleich Kl. Das bedeutet, Kl ist die Konzentration, die herrscht wenn die Oberfläche genau halb belegt ist.